Hallo und herzlich Willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich viel mit euch vor. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon viel vorbereitet, denn wir backen heute ein traditionelles Früchtebrot. Ähm, wer mich kennt weiß, Backen ist absolut nicht meine Stärke, aber zur festlichen Zeit natürlich zu Weihnachten und im Herbst, da muss man natürlich sich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen und ähm, ich habe dieses Rezept gefunden und dachte mir, das kriegt wahrscheinlich sogar ich hin. Ich beginne mit folgendem, ich werde euch die Schritte natürlich wie immer in der PDF dann auch zur Verfügung stellen. Das könnt ihr dann auch im Forum runterladen. Ich beginne mit den Pflaumen. Es sind 200 Gramm Pflaumen und die weichen wir jetzt mit 500 Milliliter Wasser ein. Ihr könnt auch ein Drittel des Wassers durch Rum ersetzen. Das gibt dann nochmal ein schönes Aroma. Ich mache das aber nicht, weil das sollen ja auch Kinder von essen. Dann nehmt ihr Backpapier und ähm, in der Anleitung steht, man muss das Backpapier ordentlich zerknüllen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Vielleicht weil es dann einfacher in die Kastenform geht. Ja stimmt, es geht einfacher in die Kastenform und die Kastenform damit auslegen. Backofen vorheizen auf 160 Grad. Jetzt kommen wir zu den ersten Arbeitsschritten und zwar machen wir unser Dinkelmehl auch selbst das wir für dieses Früchtebrot benutzen. Ihr könnt natürlich auch Dinkelmehl kaufen aber das Schöne im Thermomix ist ja oder mit dem Thermomix ist ja, dass wir das Mehl auch selber machen können. 200 Gramm Dinkelkörner nehmen wir dafür. Die kommen hier in unseren Kessel rein und jetzt wird es gleich laut, denn 45 Sekunden auf Stufe 10, das macht ordentlich Krach. Auf die Plätze. Fertig. Los. So damit haben wir unser Vollkorn Dinkelmehl selbst zubereitet. Wie gesagt wir füllen das jetzt um in eine große Schüssel. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr rein. So ist aber jetzt nicht ganz so dramatisch wenn nicht alles rausgeht, weil am Schluss kommt eh nochmal mal alles in den Kessel. 450 Gramm Nüsse. Die habe ich euch jetzt hier schon mal vorbereitet. Das sind gemischte Nüsse, das sind Haselnüsse, es sind äh, Walnüsse natürlich und Mandeln. Ich habe auch noch so ein paar von diesen Cashewnüssen mit drin, aber da nicht allzu viel. Also 450 Gramm Nüsse. Das Ganze wird drei Sekunden auf Stufe 6 klein gemacht und ist vermutlich auch laut. Also das ist heute der Tag des lauten Thermomix. Ja, allein durch die Lautstärke, da kommt man schon richtig in besinnliche Festtagsstimmung. <lacht> unsere Nüsse sind also gemischt. Wie gesagt, nicht zu klein wie ihr seht, sondern da sind noch ordentliche Stückchen drin. Das kommt hier ebenfalls dazu. Umrühren jetzt das Trockene, denn jetzt kommen gleich unsere ersten Früchte mit rein. Und wir beginnen mit den Datteln. Das sind die länglichen. Die runden sind Feigen, die langen sind Datteln. Hm? Muss man auch erst mal wissen. <lacht> Steht aber zur Not auch auf der Packung. Zuerst die Datteln rein. 150 Gramm, 5 Sekunden Stufe 7. So ihr seht das hat auch schon ordentlich Konsistenz. Wie gesagt kommt auch hier rein. Wie gesagt wenn ihr jetzt nicht alles da raus bekommt ist das erstmal nicht schlimm weil ähm, am Ende bevor wir das in die Kastenform geben kommt auch noch mal alles in den Kessel rein. So ihr seht wir haben einen Haufen Schüsselchen schon leer aber es sind noch einige da. Zum Beispiel die mit den Feigen. Das sind 200 Gramm Feigen und 200 Gramm Marillen oder Aprikosen, wie man hierzulande sagt. Auch die werden jetzt zerkleinert, ebenfalls 5 Sekunden und das Ganze auf Stufe 6. Die werden deswegen nicht mit den Datteln zusammengemischt, weil die einfach eine andere Konsistenz haben als die Datteln. So, wenn das jetzt fertig ist, dann Kommt unsere trockene und nasse Mischung hier rein. Ich mache das jetzt mal hier mit dem, mit dem Esslöffel so weit, dass man da nicht so viel auskippen muss. Ich gebe äh, noch einen wichtigen Hinweis. Das ist ein Rezept, ähm, bei dem ich nicht weiß, ob es im TM31 auch funktioniert. Ja, weil ihr wisst ja alle, der TM31, der ältere Thermomix, der hat ein kleineres Fassungsvermögen. Wir haben das Rezept nur im TM5 getestet. Also nur um sicher zu gehen. Ja, so, das kippen wir jetzt einfach oben rein. Bisschen runter, weil das wird jetzt richtig voll, denn unsere Pflaumen mit dem Wasser kommen jetzt auch gleich herein. Aber bevor wir das machen, Kommen noch die Gewürze dazu bzw. die weiteren Zutaten. Ich habe hier äh, einen Teelöffel Orangenschale und einen Teelöffel Zitronenschale gerieben. Ihr könnt das natürlich auch selber von der Zitrone abreiben oder von der Orange. Ich habe jetzt Fertiges gekauft, weil das äh, gerade irgendwie schwierig war unbehandelte Orangen zu bekommen. Zitronen wäre kein Problem gewesen. Aber da habe ich gedacht gut, es gibt es auch als äh, Fertiges Produkt, das ist in Ordnung. Dann brauchen wir drei Esslöffel braunen Zucker. Und hier habe ich schon mal so eine kleine Gewürzmischung vorbereitet. Das ist ein Teelöffel Zimt, ein Viertel Teelöffel ähm, gemahlene Nelke, also Nelkenpulver, ein Viertel Teelöffel Kardamom und ein ganz klein bisschen Salz. Das riecht schon fast weihnachtlich. Da freue ich mich immer. Das ist ein Drittel, ne Quatsch, drei Viertel. Drei Viertel Esslöffel Backpulver müssen wir auch reinmachen und ein Päckchen Vanillepudding. Jetzt unser Wasser noch dazu und unsere Pflaumen. Ja das ist schon... Ein bisschen Wasser daneben gelaufen, ist aber nicht schlimm. Aber wenn ihr euch das anschaut, der Kessel ist schon echt voll. Also ähm Bevor ihr das jetzt auswerft, ich weiß es nicht ob man es im TM-31 machen kann, ich weiß es wirklich nicht. Aber könnt ihr ja mal probieren und dann berichten, ob ihr die Küche anschließend neu streichen musstet. Das Ganze wird jetzt etwa 15 Sekunden auf Stufe 4 mit Hilfe des Spatels vermischt. Jetzt schauen wir uns mal an wie das aussieht. Ja also ich glaube da kann man von Hand noch mal ein bisschen nachmischen äh, beziehungsweise man hätte vielleicht auch so ein bisschen länger als, als 15 Sekunden das ganze mischen können. Aber so sieht das doch schon sehr nach Teig aus. Aber ich glaube ich lasse das einfach zur Sicherheit mal noch mal äh, ein paar Sekunden mischen. das sieht schon besser aus. Das ganze kommt jetzt in die Kastenform. Das ist jetzt die größte Kastenform die ich in der Küche habe. Das ist eine 30er. Ich hoffe das reicht alles. Also das äh, reicht aus. Schauen wir mal. Hm. Wenn man glatt streicht vielleicht. Ich, äh, vermute es passt doch alles rein. <lacht> Ach die kleinen Wunder des Alltags. Wie schön. So viel Material in so eine kleine Form. Das ist schon fast wie Zauberei. es passt wirklich alles rein. Jetzt bin ich glücklich. So den Rest kratze ich noch raus und dann machen wir das anderthalb Stunden in den Backofen und dann schauen wir mal wie es geworden ist. Dieses Früchtebrotrezept ähm, ist jetzt das Rezept was wir quasi aus dem Forum haben. Es ist das Basisrezept. Ich bin mir aber sicher, dass ihr da einiges variieren könnt. Ich habe ja eben schon gesagt so ihr könnt auch das Wasser so einem Teil mit, mit Rum oder vielleicht auch mit Rumaroma ersetzen. Man ist was die Gewürze ähm, oder ja, heißt das Gewürze? Ja es sind Gewürze. Die Gewürze die ich da jetzt reingemacht habe, da seid ihr natürlich auch ein bisschen flexibel. Auch könnt ihr natürlich die Früchte entsprechend austauschen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Cranberries da super drin sind. Könnte ich mir vorstellen. Rosinen weiß ich jetzt nicht, aber kandierter Ingwer zum Beispiel. Vielleicht nicht gerade 200 Gramm, aber so 100 Gramm kandierter Ingwer stelle ich mir sehr lecker vor und passt natürlich auch in die Jahreszeit. Es ist soweit das Früchtebrot. Jaha, das ist echt schön dunkel geworden hier oben. Ich glaube auch das muss so sein. Jetzt fängt mein Ofen an zu piepsen hier. Ich werde das jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen, ganz klar. Dann holen wir es raus. Und dann schmecken wir mal ab. Ich finde das sieht gut aus. Dafür dass ich das erste Mal sowas gemacht habe. Ein bisschen verbrannt da oben aber sonst sieht das echt gut aus. Es dampft noch. Oh ja das ist noch ganz heiß innen. Ich glaube das muss wirklich noch bis man es serviert auf jeden Fall Mmh. Durchkühlen. Mmh. Genial. Mega. Das ist echt toll. Also, jetzt nur das kleine Stückchen, was ich hier probiert habe. Es ist wirklich noch heiß. Muss man echt aufpassen. Mmh. Super gut. Super gut. Wirklich. Ähm, genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Nussig, fruchtig. Durch dieses Dinkelmehl halt auch wirklich sehr, sehr tolle Konsistenz. Ich, ich finde es großartig. Also das äh, beflügelt mich jetzt schon fast öfter mal was zu backen. <lacht> mmh. Mit vollem Mund redet man nicht. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbacken. Liked das Video wenn es euch gefallen hat und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr in die Kommentare schreiben wollt, wie toll ihr das fandet, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss!